Jeden Tag begegnen wir Menschen, die Unterstützung brauchen, denen die alltäglichen Aufgaben aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder aufgrund ihres Alters schwerfallen. Aber wie können wir erkennen, wer genau Hilfe braucht? Und wie können Hilfesuchende erkennen, wer bereit ist, Unterstützung zu geben? Das Dokument It's Help findet ihr auf unserer Homepage und hoffentlich bald auch in eurer Lokalzeitung und im Supermarkt um die Ecke. Einfach ausdrucken und ankreuzen, ob ihr Helfender oder Hilfesuchender seid eure Kontaktdaten eintragen und angeben, wobei Hilfe gegeben werden kann oder gebraucht wird. Diesen Flyer könnt ihr dann ganz einfach gut sichtbar an eurem Fenster oder Briefkasten anbringen. So werden eure Mitmenschen darauf aufmerksam, dass ihr an der Aktion teilnehmt und können gezielt auf euch zukommen. Dadurch können Helfende und Hilfesuchende leicht zueinander finden. In unserer Gemeinschaft gibt es viele Menschen, die Hilfe benötigen. Zeigen wir ihnen, dass wir helfen können. Augsburg macht mit! Darmstadt ist dabei! München hilft mit! Frankfurt will helfen! Utrecht macht mit! Und auch ihr könnt helfen!